Ha, Lilo. einige hatten äh, ja nicht moniert, aber haben festgestellt, äh, du bist ja auf Ubuntu 12.04 LTS. Wie kommt da? Ja, eigentlich ganz einfach. Ja. Äh, das läuft noch länger. Ne? Ubuntu 12.04, ne? rausgekommen 2012 im April. Langzeitversion, das gibt es noch länger. Wir sind erst hier, ne? 2014. Ich muss nicht die Langzeitversion haben. Ubuntu 14.04 könnte ich auch nehmen, ne? Wir sind also hier irgendwo. 14.04 könnte ich nehmen. Aber ich kann auch noch Videos über Ubuntu 12.04 LTS machen, wie es ja 2018 so lange. Wären wir das nicht los? Was so Glück? Ich könnte auch Ubuntu 10.04 LTS machen. In der Server-Version gibt es das auch noch. So, was hat das denn für Vorteile? Wupp. Sind wir Schwupp. Kennt ihr das noch? Ja, kennt ihr das, ne? FOP, ne? Gut, gibt es unter Ubuntu 14.04 nicht mehr diese brennenden Fenster. Oder beispielsweise die Compis Reflections, ja? wo man Reflektionen um die Fenster oder bei transparenten Terminal-Einstellungen hat. Ne? Videos dazu habe ich schon vor 100.000 Jahren gemacht. Unname, 8. Wir sind hier LSB Release, 8. Unter Ubuntu 1204, rausgekommen 2012 im April, mittlerweile in der fünften Revision als Langzeitversion. Und die gibt es noch länger. Precise Pangolin, ja. Das präzise Gürteltier gibt es also viele viele Videos, viele haben es auch noch länger drauf. Und deshalb äh, kann man das auch mal testen. Was ist denn mit Compass äh, Clear? Nun, unter Ubuntu 14.04. Äh, haben wir so einige Compis-Effekte halt nicht mehr. Ne? Also hier können wir noch mit sudo apt-get install compis- und dann zweimal Tab drücken. Tab ist diese Taste da. Tab-Taste zweimal drücken und dann sieht man, ne? dann sieht man, was es da alles so gibt. Ne? Davon bräuchten wir Erstmal COMPIS so an sich, einfach nur COMPIS, ne? COMPIS, ja. ja, COMPIS ist der Composite Manager, den gibt es auch unter Ubuntu 14.04, aber nur noch stark eingeschränkt. COMPIS, Plugins bräuchten wir, und die auch noch als Default und als Main und vor allen Dingen die Extras, da stecken nämlich die Spezialeffekte drin und und, und also kompis kde bräuchtet ihr nicht und kompis config-settings manager ist der ccsm ne? haben wir die alle installiert können wir die weiterhin nutzen deshalb gerne gesehen puff, ne? also ccsm CCS wer also die brenneffekte aus den anderen videos mal wieder haben will ne? also was ist unter ubuntu 1404 mittlerweile nicht mehr gibt, ist folgendes, die, also die wackeligen Fenster gibt es da auch noch nicht. Also die wackeligen Fenster geht noch den Cube zu drehen, ja logisch, geht auch noch, ne? geht, ne? geht hier unter 1204 L. ist natürlich doppelt so gut. So, und ohne komische abstehende Fenster hatte ich letztens schon mal gezeigt. Was wir aber in Ubuntu 14.04 nicht mehr haben, sind die Reflections zum Beispiel. Da habe ich jetzt mal irgendein Bild als Reflection genommen, habe damit in Einstellungen ein bisschen gespielt. Hat man ein transparentes Terminal, also bearbeiten, Profileinstellungen, Hintergrundtyp, Transparenz, ne, da kann man mit der Transparenz noch spielen, dann kann man diese Reflection auch, gut sehen, welche Reflexion man hat. Die steht normalerweise auch auf dem Kopf. Ist aber nicht schlimm, weil man die bei den normalen Fenstern nämlich nur als Rahmen drumherum sieht. Ne? Gut, bewegte Reflektion, das ist der Fensterrahmen, haben wir wieder da. Gibt es unter Ubuntu 14.04 nicht. Also es könnte für diejenigen interessant sein, die das noch mal wieder haben wollen. Und wo sind die Brenneffekte? Die Animations sind nämlich weggefallen. Das Animation Add-on gibt es unter Ubuntu 14.04 nicht mehr. Da hatten wir zum Beispiel den Brenno-Effekt unter Ubuntu 12.04, den geht noch immer. Und da gibt es nicht nur das Animation-Add-on, das könnt ihr so lassen, wie es ist, ne? muss nur angekreuzt sein, sondern die Animations, zum Beispiel der Open-Effekt für das Öffnen von Fenstern bearbeiten, Brenneffekt. Und die Dauer habe ich jetzt mal zehnmal so lange gesetzt, damit man das besser sieht, also auf 1200 statt 120. Die Schließen-Animation habe ich ebenfalls auf den Brenneffekt gesetzt. Bearbeiten, Brenneffekt 1200. Und die Minimier-Aktion könnten wir auch noch ändern. Da können wir auch bearbeiten, können wir uns was anderes aussuchen. Zum Beispiel Explode. Also beim Minimieren soll es explodieren. Und die Duration mache ich jetzt mal länger auf, das sind Millisekunden, 2200 Millisekunden. Also 2,2 Sekunden. Soll dann doch mal explodieren beim Minimieren. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. mit freundlichen Grüßen und Tschüss.